Hallo, hier ist Katrin vom lila-Podcast und heute wollte ich euch mal kurz in einem kleinen Video zeigen, wie ihr den lila-Podcast in eurer Podcast-App im iPhone bewerten könnt. Ihr öffnet die Podcast-App und dann guckt ihr unten rechts ist so eine Lupe, mit der kann man Sachen suchen. Wenn ihr dort zum Beispiel Feminismus oder auch lila-Podcast eingebt dann erscheint gleich als eins der ersten Ergebnisse oder das erste Ergebnis der Lila-Podcast. Dort tippt ihr drauf und dann muss man noch ein bisschen nach unten scrollen, also unter die letzten Folgen. Dort seht ihr Bewerten. Oben sind Sterne, die könnt ihr einfach anklicken oder ihr tippt sogar eine kleine Rezension ein. Kurzer Titel, warum ihr den Lila-Podcast mögt und dann oben rechts auf Senden klicken.